Wählen Sie im sich öffnenden Fenster aus der Übersicht die Aktivität Student Quiz aus. Geben Sie zunächst einen Titel für die Aktivität ein. Dieser wird im Kurs angezeigt. Anschließend können Sie eine Beschreibung hinzufügen und auswählen, ob diese ebenfalls im Kurs angezeigt werden soll. Legen Sie fest, ob Fragen eine Bestätigung benötigen oder ohne Bestätigung im Fragenpool der Studierenden angezeigt werden sollen. In den Bewertungseinstellungen legen Sie die Punktevergabe für Erstellung und Beantwortung von Fragen fest. Ich gehe die Optionen nacheinander durch. Stellen Sie zunächst ein, ob die Teilnehmenden die Fragen anonym beantworten sollen. Der Faktor für erstellte bzw. bestätigte Fragen bestimmt, wie viele Punkte die Teilnehmenden für die Erstellung bzw. Bestätigung von Fragen erhalten. Der Bewertungsfaktor bestimmt, wie die Bewertung von Fragen gewertet wird. Die erhaltenen Bewertungen werden mit dem Bewertungsfaktor multipliziert. Mit dem Faktor für zuletzt richtige Antworten geben Sie an, wie viele Punkte Teilnehmende erhalten sollen, wenn Sie eine Frage richtig beantworten. Analog dazu legen Sie einen Faktor für zuletzt falsche Antworten fest. Hier sind auch Minuspunkte möglich. Bestimmen Sie zuletzt die Rollen, welche vom Ranking ausgeschlossen werden sollen. Diese werden im Ranking nicht aufgeführt, können aber trotzdem am Quiz teilnehmen. Legen Sie nun die verfügbaren Fragetypen fest. Anschließend legen Sie fest, ob eine Bewertung bzw. ein Kommentar nach Beantwortung einer Frage zwingend notwendig ist. Bestimmen Sie außerdem den Zeitraum, in dem Kommentare noch bearbeitet oder gelöscht werden können. Geben Sie gegebenenfalls eine E-Mail an, an die Meldungen über fehlbare Kommentare gehen sollen. Sie können unter Verfügbarkeit festlegen, in welchen Zeiträumen Fragen eingereicht bzw. beantwortet werden dürfen. Legen Sie fest, ob die Teilnehmenden die Benachrichtigungen zum Student-Quiz separat oder in täglichen bzw. wöchentlichen Zusammenfassungen erhalten. Zuletzt können Sie noch weitere Einstellungen vornehmen. Drücken Sie nun Speichern und Anzeigen, um die Aktivität anzulegen und anschließend anzuzeigen. In der Übersicht können nun Fragen erstellt werden. Im Hintergrund habe ich bereits Beispielfragen angelegt. Zum Anlegen von Fragen können Sie sich auch die schriftliche Anleitung der Aktivität Test in Moodle anschauen. In der Übersicht werden Ihnen alle Fragen angezeigt. Legen Sie über Neue Fragen erstellen Neue Fragen an. In der Liste der Fragen können Sie per Klick auf die kleinen Symbole eine Vorschau ansehen, die Frage bearbeiten oder löschen und die Sichtbarkeit verändern. Filtern Sie mit dem Schnellfilter Fragen mit bestimmten Eigenschaften um eine bessere Übersicht zu erhalten. In der mit S beschrifteten Spalte wird der Status einer Frage angezeigt. Neue Fragen erhalten zunächst den Status Neu. Klicken Sie auf das Symbol, um den Status zu ändern. Wählen Sie anschließend den gewünschten Status. Im Hintergrund habe ich zwei weitere Fragen als abgelehnt bzw. geändert markiert diese sind nun an den entsprechenden Symbolen erkennbar. Bestätigte oder abgelehnte Fragen können von Teilnehmenden nicht mehr bearbeitet werden. Der Status geändert signalisiert den Teilnehmenden einen Änderungswunsch. Achtung, abgelehnte Fragen werden den Teilnehmenden nach wie vor angezeigt. Ändern Sie die Sichtbarkeit einer Frage mit einem Klick auf das Augensymbol. Im Untermenü Statistiken sehen Sie Ihre eigenen Werte sowie die der gesamten Gruppe. Klicken Sie dafür oben rechts auf das Zahnrad und wählen Statistiken aus. Auf dem gleichen Weg gelangen Sie zur Rangliste. Dort sehen Sie die Teilnehmenden sortiert nach ihrer Gesamtpunktzahl. Die Punktzahlen sind außerdem nach einzelnen Aktivitäten aufgeschlüsselt. Da im Rahmen der Aktivität viele Fragen gesammelt werden und Sie diese gegebenenfalls wiederverwenden möchten, gibt es die Möglichkeit zum Export und Import von einzelnen Fragen. Außerdem lassen sich Fragen in andere Kategorien verschieben. Die entsprechenden Menüs finden Sie im Zahnradmenü unter Fragensammlung. Sie können die Aktivität nun administrieren und gemeinsam mit den teilnehmenden Fragen einreichen und beantworten. Viel Spaß!